Es ist schon warm, die Sonne lacht, ich habe mich früh aufgemacht zu dem kleinen feinen Strand mit dem kleinen weißen hellen Sand. Ich fühle mich hier richtig wohl zwischen Blumen, Salat und Kohl. Nichts davon